Am 5.4.2019 auf dem Kanal Gamer588 ist damals die vierte Folge zu Star Wars Republic Commando erschienen. Bis zum heutigen Tag sind alle anderen Videos auf diesem Kanal, die von Star Wars Republic Commando waren gelöscht worden. Das hat auch Grund der Auflesung der Scheiße gelegt und ich hatte kein Skill. Aber heute werden wir es nochmal versuchen. Okay, Baby. Falsches Intro. Und somit willkommen zu einem kleinen Let's Test. Ich habe nur gedacht, das heißt jetzt, jetzt wir spielen die erste Welt Spiels. Wir werden sehen um was es sich handelt. Wir werden ein neues Profil machen, ja. Und dieses werden wir nennen. Muss ich mal hier drauf drücken. Ja. So. Ich hoffe euch hat eben <lacht> Dein Intro gefallen <lacht> Also <lacht> ich fand es ganz cool die Idee <lacht> Das zu machen ich will müssen was einstellen Und zwar warum ist die schon wieder Wir machen das auf 3 3 Sound 1 Generell ein bisschen leiser hier Ja Sound Quality -H1, können wir gerne machen Ja so besser geht's nicht ja custom ja. ja. ihr seht also ähm, ich habe natürlich auch damit ihr nicht direkt Augenkrebs bekommt weil das Spiel ein bisschen älter ist ich habe eine ähm, Grafikmode installiert das ist auf die neuesten Verhältnisse angepasst ist das Spiel Ja, und ich bin jetzt erstmal kurz leise ja, komm hier aus ist cool ich kann mit Rechtsklick Dings ähm, machen das Babygeräusch hm, hm, hm. Bruder, bist du Ich verstehe die da nicht, weil die so komisch Englisch redet. Also eigentlich ist das Spiel auf Deutsch, das ist ja das Komische. Wenn man die CD-Fassung hat, ähm, ist das Spiel auf Deutsch, weil man es nicht, nicht, nicht hat, ist es auf Englisch. Danke Steam. Hm. Da sind die Rekruten. <lacht> da die normalen CTs, also die Klone. Und da sind die äh, Delta-Einheiten. Also ist das Delta. <lacht> oh nein, Spoiler-Alarm, wir sind delta Wort. Ah, ja, ja, ja. Ich hoffe, ich werde nicht zu oft auseinandergenommen. Von diesem Spiel. Ja, ich hab's gut, ne? Ja, ich sitze nämlich hinauf. Schon. Ja. Also gibt es auch noch Interess äh, ja, was auch wichtig ist. Ähm, oh. ah, ah, ah, ah, ah. Wieder interessant ist, was wichtig ist, ähm, die Folgen werden natürlich ein bisschen länger gehen, da das Spiel nicht kurz, also ich glaube ich weiß nicht, ob eins geht eine Stunde oder so. Ich glaube sogar mehr, ja. Das heißt die Parts werden ungefähr so 15, ah, 20 Minuten ungefähr sein. Ja keine Woche manchmal länger sein, je nachdem wie ich es stehe, ich, dem ich, dem ich, dem ich nicht Brav gemacht, grüner. Okay, das ist 07. Okay. Wo wir jetzt? Wow, das sieht schön ewig aus, muss ich schon sagen. Das sieht ewig aus. Okay, um geht's denn jetzt hin? Also? Bin ich letzter, oder was? Oder warum bin ich? Nee, warte mal, war nicht. War nicht. Nee, nee, nee, nee, nee. Die erste Hälfte war Gymnosis oder ach es ist schon wieder so lange her ja, ihr habt ja gesehen in 2019 war das das ist schon wieder so lange her der krieg ist in die galaxis gekommen die republikanische geheimwaffe einem äh, große klonarmee wurde für den ersten für die ersten äh, ja, ne, die Elite-Kommandos von dem Delta Squad bereiten sich für deren ersten Einsatz Stunde 0. Clone Wars Geonosis Und damit hätte ich recht, wir gehen nach Geonosis yeah! Ich glaube, ich, ich muss ganz kurz, ja, kurz gucken, wie mache ich die denn hier Also Zoom mit Maus 2Z Ja, okay F Crouch C, ähm, ja, ja, okay, okay. F ja next set Chossos, äh, ich will Granaten werfen. Naja, egal. Ich nehme an, dass die andere sind. Hallo Felix du oben. <lacht> <lacht> ja, Felix Base auch wieder hier. Ist natürlich der Sache also so. Na, ah, wie geht's dir? Harald Schröder, mein, wie er auch hieß. Das ist, ähm. Fabian Basement. Ja, geht hin, die Baum. Oh nein, das ist der, das ist die 09-Anheit -Halt links, davon ist genommen worden. Pass auf, nicht, dass der abstürzt. Oh, 99-Anheit. <lacht> Ich will echt sagen, also mit ne, dieser Grafikmod macht das Spiel auf jeden Fall läuft noch mehr Spaß. Weil ähm, 4 zu 3 war natürlich nicht so gut. Ich glaube, ich spiele jetzt 16 zu 9, ist das Spiel jetzt mit, dem Neu mit der neuen Grafikmod. Und das Original ist ja 4 zu, 4 zu 3. Glaube ich. Also falls die Hilfe braucht oder so, ich kann gerne mal ein Tutorial machen, wenn man das funktioniert. Oh. In den Squadling. Okay. Ah! Kann ich nicht brennen? Oh shit. Ich muss Aufstehen! Aufstehen! Aufstehen! mir leid, aber... Ähm, es ist einfach die. also ich weiß ja nicht hier, wo ist denn das jetzt hier? Warte mal. Zoom. Rechtsleg. Fertig. Ich Danke, Kollegen. Okay. Kann ich denn das nehmen? Hä? Hey. Weiter. So, so, so. Also das sind ja kleine Peanuts, also das ist ja kein Problem die zu eliminieren, würde ich sagen. Was <lacht> das <lacht> <lacht> War das erst jetzt ein Nein, unsere Leute brauchen ganz viel Hilfe, dann müssen wir hier... Oh, zack, und oh, zack. Die granate bam. Wow. Bam! Easy, so. Und jetzt machen wir mit dem mein Display sauber. Ich muss hier durch. Okay, dann geh ich halt nicht da durch. Ja, das sind zwei Klone. Ja, ich komme ja schon. Wir müssten mal auf mich warten. Wenn ich wüsste, wie ich Sachen aufheben kann. Das ist ja, also das ist ja hier. Also ich weiß nur, also ich glaube, damals hat man nicht erwartet, dass man für alles eine Erklärung braucht. Ne? So. Hier, Mann, Mann, man, Mann, Mann. mit dir. Ah, ich hab da kriegen ich Granaten ja, Vorrücken, so macht man das hier Man muss immer direkt vorrücken, man darf nie zurück Jetzt geht's. Ja, yeah, Granaten! Lass mich der das erste Bild Guck erst mal, wenn der Wettbewerb ist das gleiche habe Lass mich mal erstmal Mal Das soll ich mir wieder kriegen, Nein. Soll ich da lang gehen? Eine 5? Bam! Zack! Und jetzt hier! Oh, oh oh oh! Ich hab das jetzt zerstört. Ich geh mir nochmal neue Granaten holen. Ähm, die Mannschaft jetzt soll ich da gerade aus oder was? ja, also ach ja, da, okay, okay, okay. Richtig und dann Jungs. Muss mich zu Coach, yo. ja, ist ja gut. Äh, wieder Wieder Williams Green, also das ist ja jetzt schon zweimal Williams Screen. Hallo. Ey, das ist mein Scott-Kollege, das ist der cool, ich finde ihn geil. Bam! Bam, bam, bam, bam, bam, Und zack. Easy. Und vor. Los, strengsatz. Du schützt es so lange. Oh, zack, zack, zack. Komm mal, wir müssen jetzt schneller, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt schneller uns verwegen. Wow. Scheiße, es geht um den BAM! BAM! BAM! Oh, ein Verrücken. So, wie macht man das? Wow. Wie kommt das? Ah! Da ist gerade er gespawnt, das hab ich genau gesehen. Das habe ich genau gesehen, wer da gespawnt ist, sag mal. Ist mein Delta-Kollege auf dem Boden oder was? Ja. Beeil dich! Ja. Wir können dann drei Jahre da warten, das geht nicht. Wir haben einen straffen Zeitplan. So. hier, das wüsste auch direkt aus hier, oder? Das war ein deutlicher Tatsächlich. Into the Hive, rein in die Welle oder so. Your ultimate objective is Sunfak, but your immediate objective is to rendezvous with Delta 4-0. Okay, wie sollen unsere, also unsere Kollegen treffen? Nachgeladen sind wir. Jeden Hammer voll. Keine, gibt keine Granaten. Okay. Go. Okay, da haben wir schon mal eingehen und dann sind die anderen gesehen. Oh. Und Rien? Und Rien? Und Rien nee, tot? Sauber und jetzt los, los, los. Okay, Delta 04 ist ähm, auf der anderen Seite. Gut, da fehlt uns nur noch einer. Guck mal, jetzt schneller. Jetzt hier wir haben nicht gesagt, Zeit zu ihnen kommen. Noch kommt noch, noch. Ja, doch, doch, du musst das waschen. Wir sind in der Schlacht da gibt's nicht sich, da hat man nicht so viel Zeit. nein ne, ne. Aber... Sauber, sauber, sauber. sauber. Hey, Tatsächlich ja, so. Delta 4 Linkento hat Name, Fixer, Status, Kommando Delta, Squad, has a Knack vor, als allein's Computersystems. Okay. Ja, da geht einer hin. Da. So, so. Okay, wo ist 40, 40, ist 40, das ist Fixer. Okay, Scott braucht Medics. Haben wir hier eine Medics-Station zu verlegt? Ich, Haben wir irgendwie. Nee, ne, ne. Sagt mal, könnt ihr mal aufhören zu waschen? Dann fragt ihr euch gleich, warum ihr tot seid, ne, weil die nicht auf den Commander wartet. Ich glaub's holen Was schießt du denn du Vollidiot Einmal warten bis ich dir Befehle gebe Und der nächste Okay aber beide sind voll der Körbe, ja Ganz easy vorrücken Bam Zack Genau, Und hier. Oh man. Mann, also ganz ehrlich, man reicht ich mir auch oh, mit Squad, der wascht ja immer hier. Und direkt hier voll machen. Also mir macht das schon viel mehr Spaß. Mit dieser Grafik anstatt mit der alten, ne? Ihr habt ja im Intro gesehen, was das für eine war. Ne? Nicht klick klick klick los jetzt. Los! Okay, oh nein, okay, jetzt geht's in den Hang, okay. Ja, ja. <lacht> dann habe ich aber dann luft so abgestorben ich, ich habe jetzt schon angst vielleicht kommt mir dann läuft die super kommt und dann fühlt direkt die durch. los okay dann gleich wenn ich dann nicht durchschießen kann durchdeckung Und, nein, nein. Und vorrücken. Los, los, los, los, los. Verrücken. Und ich würde sagen, damit reicht's. Und das war's mit der ersten Folge. Wir sehen uns in der nächsten, wenn es wieder heißt. Let's test aus dem Public Commando Welt 1. Okay. ich bin ein kurzes schlusswort von mir von meiner seite aus ich habe jetzt reine zeit zwei stunden lang dieses video geschnitten und ich hoffe dass es euch auch gefällt von allen diese motion tracker Szenen haben sehr viel aufwand gekostet und ich werde in zukunft das wird in der zukunft weiter so den Schnittstil stil von mir verbessern und hoffe euch gefällt, so hat Videos, ne? Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Star of Überblick überblick Kommandos. Ciao. Herr,